Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, in diesem Video geht es heute mal um ja, ein Beruf, den du ausüben kannst, auch wenn du jetzt kein neues Studium oder nicht mehr die Schulbank drücken möchtest, wenn du keine Lust hast, eine weitere Ausbildung zu machen. Und es geht einfach mal darum zu schauen, welche Option hast du denn? Weil wenn's, äh, wenn du gerade so aktuell auf der Suche bist, ähm, ja, was du machen kannst, wenn du vielleicht jetzt durch äh, Corona, Covid-19, durch die Krise deinen Job verloren hast und auf der Suche, nach einem Plan B bist, wo du sagst, okay, was kann, was ist denn zukunftssicher? Was kann ich, was kann ich denn ähm, ja, für die Zukunft tun? Und ja, wenn du dich mit solchen Fragen beschäftigst, dann ähm, ja ist dieses Video heute hier für dich gedacht, weil mir ging es vor 15 Jahren ähm, ähnlich. Ähm, ich habe meinen Job nicht mehr gern gemacht. Ich war damals gelernter Industriemechaniker und wollte aus diesem Job eben halt einfach raus und habe dann für mich natürlich geschaut, welche Optionen habe ich? Ähm, Allerdings wollte ich jetzt nicht mehr die Schulbank drücken, sondern ich wollte sofort ähm, beginnen, mir, ich sag mal, eine Existenz aufzubauen, einen Beruf äh, zu, zu auszuüben, der mir Spaß macht und ähm, der ein paar Anforderungen erfüllt. Und auf die jetzt im Einzelnen einzugehen, das würde den Rahmen hier des Videos sprengen. Deswegen kürze ich es ab. Ich habe dann äh, überlegt, Mensch, machst du weiter Meister? Machst du Techniker? Dann hatte ich aber halt die Situation, ich wäre weiterhin in meinem Job geblieben. Ja, beziehungsweise im weitesten Sinne in diesem Berufsfeld geblieben. Und ich hätte ähm, ja zu Beginn gar nicht mehr verdient, wie, ähm, wie, wie damals ähm, zu dem Zeitpunkt, als äh, ja, ich dann meinen Job letzten Endes gekündigt habe. Und... Ähm, ja, ich hätte dann auch äh, dementsprechend noch mal zwei bis vier Jahre Vollzeit zur Schule gehen müssen oder eben äh, dementsprechend an der Abendschule das machen müssen, um ähm, dann einem ein, ein, ein Berufsbild nachzugehen, welches mir, ja, wo ich eigentlich gar keine Lust drauf habe, sondern ich wollte einfach für mich, ähm, ja, eigenverantwortlich, selbstständig sein und das aber, ähm, ja, mit einem Beruf, der mir halt Freude macht, ja. Und am besten, den ich von überall aus ausüben kann, ja weil das war für mich damals ein ganz, ganz wichtiges Thema und das ist es auch heute immer noch. Ne? So und ähm, ja, wenn man dann so auf der Suche ist, dann ähm, geht man natürlich viele Optionen durch. Und ich habe jetzt hier mal auf gehalt.de so die bestbezahlten Berufe Deutschlands ähm, so nachrecherchiert und da findet sich dann wieder der Oberarzt mit 117.000 Euro ähm, im, im, Im Schnitt, ja, dann haben wir den, den Key Account Manager mit 81.000 Euro, den Fondsmanager mit 86.000 Euro, den Verkaufsleiter mit 78.000 Euro, den Justiziar mit 71.000 Euro, ne? und wenn du das jetzt dir so anschaust, dann stellst du fest, wenn du mal in diese Einkommensregion kommen möchtest, stellt man fest, hey, ähm, brauchst ein Studium. Ja? Und selbst wenn du das Studium hast, also man kann ja nicht einfach mal entscheiden, ich bin jetzt Oberarzt ne? und dann dadurch und, und dann halt als Oberarzt praktizieren, sondern man muss ja studieren, muss dann dementsprechend ähm, sich auch hocharbeiten. Also äh, alles äh, Optionen, die für mich nicht in Frage kommen. Und dann habe ich jetzt mal geschaut, äh, was sind so die Trennberufe 2020. Ja? Und da sieht man dann, okay, ähm, IT-Berater 75.000 Euro, Softwareentwickler 61.000 Euro, Scrum Master 56.000 Euro, Altenpfleger, Krankenpfleger zwischen 32.000 und 38.000 Euro. Das sind alles so ähm, Berufe, was jetzt dann für mich damals auch nicht in Frage kamen. Und ähm, ja, und dann habe ich überlegt, Mensch, was kannst du machen? So, und dann habe ich mir angeschaut, okay, ich möchte örtlich... Ähm, unabhängig arbeiten können. Das heißt, ich möchte, wenn ich vom Kaffee aus arbeiten will, dann möchte ich die Freiheit dazu haben. Wenn ich von zu Hause aus arbeiten will, dann möchte ich die Freiheit dazu haben. Wenn ich vom Büro aus arbeiten will, dann möchte ich auch das tun können. Ich wollte einfach nicht starr den ganzen Tag an einem Ort verbringen müssen. So, Das war mir das Aller, Allerwichtigste. Und dann ist natürlich wäre es natürlich auch noch schön, wenn man sich finanziell verbessern kann. Ja, das war dann äh, ebenfalls ein Thema. Und... Äh, ja, und dann äh, blieb, wie gesagt, nicht viel. Ja? Neue Ausbildung machen, Studium etc. War alles nicht das, was ähm, für mich in Frage kam. Und dann habe ich halt für mich einfach geschaut, Mensch, was kannst du machen als Quereinsteiger? Ja? Und letzten Endes ist es dann so, dass es doch einige Berufe gibt, ja die man als Quereinsteiger machen kann. Das heißt, wo man dann auch, ich sag mal, über... Äh, als Branchenfremder loslegen kann, sich durch Fleiß, Engagement und natürlich auch Weiterbildung ähm, hocharbeiten kann. Und da finden sich dann zum Beispiel ähm, ja, so äh, Berufsfelder wie Regionalverkaufsleiter, der Pharma-Referent, ein Key-Account-Manager, Verkaufsleiter. Ja? Das sind alles Themen, die du dann jetzt, ich sag mal, mehr oder weniger ähm, ohne Studium machen kannst. Wo du einfach auch über einen Quereinstieg die Möglichkeit hast, Fuß zu fassen. Jetzt war es aber bei den ganzen Berufen für mich so, was ich dort recherchiert habe damals, dass du natürlich aber trotzdem äh, ja immer eine gewisse äh, ja, Gebundenheit hast gerade, was örtliche ähm, und zeitliche Flexibilität betrifft. Also fielen viele dieser Kategorien für mich auch raus, ja. Und last but not least ist für mich dann ähm, eine Tätigkeit, eine vertriebliche Tätigkeit, ähm, ja, quasi war dann für mich die, die Lösung und das eben halt auf selbstständiger Basis. So, und jetzt kann man natürlich den klassischen Weg des Vertrieblers gehen, indem man einfach, ähm, ja, in einem Vertriebsunternehmen anfängt, und dort halt eben seinen Kundenstamm aufbaut, oder man kann zum Beispiel eine Sonderform des Vertriebs wählen. Ja, indem man zum Beispiel sagt, okay, ich fokussiere mich auf Network Marketing. Und ähm, ich habe mich dann mit Network Marketing beschäftigt, aber auch mit dem Thema Online-Marketing und bin dann letzten Endes im, im klassischen Strukturvertrieb ähm, gestattet. Ja, und ähm, ja quasi Network-Marketing seitdem dann ausgeübt. So. Und ähm, ich habe damals dann halt eben auch geschaut, Mensch, was gibt es denn ähm, an Verdienstmöglichkeiten? Und dann gibt es ja so allerhand äh, äh, Artikel und Berichte, die man lesen kann. Und ähm, es geht mir jetzt auch hier gar nicht darum zu sagen, wow, in Network-Marketing kannst du reich werden oder wie auch immer. Es gibt viele Menschen im Network-Marketing, die nicht reich sind, aber viel... Äh, oder ich sag mal ein hohes, passives, wiederkehrendes Einkommen haben und dadurch ja ihr Leben halt frei gestalten können, so wie sie es wollen, die nicht arbeiten müssen, wenn sie es nicht wollen, weil ihnen vielleicht 5.000 bis 10.000 Euro im Monat ähm, durchaus genügen, ja, ähm, um ein, ein, ein tolles Leben zu führen. Ja, also es muss nicht immer gleich die Hunderttausenden Euro im Monat sein, es muss auch nicht immer gleich die, die Millionen sein, sondern ähm, Network Marketing bietet halt ein breites Spektrum, wo sich jeder wiederfinden kann. Das heißt, wer halt mit 1000 Euro im Monat klarkommt und zufrieden ist, der kann das verwirklichen und wer halt mehr möchte, der kann das eben halt auch. Ja. So, und dann habe ich einfach mal geschaut, was ist denn im Network Marketing möglich? Und das sieht man dann im Prinzip, ähm, ja, ähm, gibt es dann ähm, immer auch so Ranglisten, wo äh, die, die, die Einkommen der Topverdiener äh, veröffentlicht werden. Das ist hier zum Beispiel eine Plattform businessforhome.org, da habe ich auch die Zahlen her. Und da siehst du zum Beispiel monatliches Durchschnittseinkommen 2,2 Millionen, 1 Million, 940.000 Dollar, äh, 900.000 Dollar. Ja? Und wenn ich jetzt mal schaue und vergleiche es mit einem Oberarzt, ähm, mit 117.000 äh, Euro, dann ähm, habe ich für mich die Entscheidung damals getroffen: okay, ähm, es müssen ja nicht die 900.000 sein, das kann ich mir ähm, ja, das, das war damals schon nicht äh, vorstellbar für mich. Und ähm, aber du hast ja äh, bis, äh, ich sag mal, äh, von, von 0 bis 2,2 äh, ja, Millionen durchschnittliches Monatseinkommen hast du ja viel Luft. Ne? Das heißt, du kannst dort. Deinen Platz dann dementsprechend auch finden. Und dann war für mich klar, okay, wenn ich jetzt nochmal einen Neubeginn äh, mache, ähm, dann soll es doch etwas sein, wo ähm, ich dauerhaft davon partizipiere, auch wenn die, die Wirtschaftslage vielleicht mal schlecht ist und so weiter, ja. Und ähm, so bin ich dann dementsprechend im Network-Marketing gelandet. Und das ähm, ist die Option, die ich dir ebenfalls ähm, ja, gerne anbieten möchte, weil du im Network-Marketing die Möglichkeit hast, alles, was du... Also du machst die Arbeit im Prinzip einmal, ja, und hast dann aber von der getanen Arbeit die Möglichkeit, ein Leben lang zu profitieren. Das heißt, du hast im Network-Marketing die Möglichkeit, dir einen Kundenstamm aufzubauen und darüber wiederkehrendes Einkommen zu generieren oder du, beziehungsweise du kannst auch beides machen. Ähm, du baust dir ein Vertriebspartnernetzwerk auf, ja, wo du an den Umsätzen deiner Vertriebspartner beteiligt wirst. So, und ähm, da möchte ich einfach heute mit dem Video ähm, dazu anregen, dass du vielleicht einfach, äh, wenn du jetzt gerade auf der Suche bist, schau dir doch das Thema Network Marketing mal genauer an. Du findest auf meinem Blog unter www.oliverschirmer.de ähm, da ist super viele Artikel dazu. Oben in der, in der Leiste findest du die Rubrik MLM. Das sind, da findest du dann die wichtigsten ähm, Beiträge zum Thema Network Marketing. Ja, da kannst du dich ähm, absolut kostenlos mal über das Thema informieren. Vielleicht ist es für dich eine Option, so wie es für mich damals eine Option war. Ja, und ähm, wenn dem so ist, kannst du auch unterhalb des Videos die ganzen Links finden und kannst auch natürlich gratis ähm, dir weitere Informationen anfordern. Ja. Ähm, ich hoffe, dass ähm, ja, ich dir mit diesem Video ein Stückchen äh, weiterhelfen konnte und ähm, ja, vielleicht dich auch dazu bewegen konnte, mal über Network Marketing nachzudenken. Ähm, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg, weiterhin alles, alles Gute und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, mach's gut, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.